Willkommen Reisende. Heute befinden wir uns bei Cosmo Tier, Starship Architekt und Commander. Mal sehen, ich habe schon ein, zwei Videos gesehen, das scheint ein sehr cooles Spiel zu sein, in dem man durchbauen kann, wie man möchte. gucken, ob wir mit der Steuerung alles klarkommen, wird bestimmt ein bisschen dauern. Wir werden jetzt mal hier, das sieht man gespeicherten Spiele oder sowas, fangen das mit euch ganz neu zusammen an, machen Karriere erstmal würde ich sagen, Wir fangen wir Fenrich an, man kann sich ja hocharbeiten, Baumeister wow, schwierig es wird Quiddets, Ruhme, Ressourcen zu verdienen. Grundrate von Ressourcen 100% erhöht, Geld 100% erhöht, oben 50. So, können wir ruhig nehmen. So ein Schiff für den Anfang. LC ist langsam gut gepanzert. Modell L, sehr beweglich. Zwei Laserblaster. Verteidigung Modell S also hier hätten wir keine Feuerkraft na gut, nehmen wir wohl Modell C hat auch eine gut große Grundfläche hinten könnten dann Antriebe noch dran, dann werden wir das mal mit Modell C starten, was ist hier noch, so. Galaxiegröße, ja, geht nicht größer, okay, dann werden wir das mal nehmen. So. Kamera steuern. Pfeiltasten, okay. Plus Minus. Okay. Gut. Kanonenmunition. Ja, erstmal Schiff fliegen wahrscheinlich. Rechtsklick. Ah, gut, und wie drehen wir uns auf der Stelle? Ah, okay. Ja, Zeit ist klar. Schiffe, Station, Müsste der hier sein. Gut, dann gucken wir mal nach einer Raumstation. Hier ist eine. Wenn wir mal unsere erste Mission annehmen. So. Soweit ich weiß, ist Ruhm das wichtigste, das, das blaue. Dann werden wir jetzt erstmal bis maximal 40. Wenn wir das annehmen. 14, 14, 28 auch annehmen und das hier ist der Schwierigkeitsgrad in dem wir uns befinden denke ich mal und bis wo uns das rum gibt hier das wird uns bis maximal ja 140 das bis maximal 40 okay da noch ein Ruf für eine Fraktion Ja, wenn wir, nehmen wir die auch noch. Dann haben wir ein bisschen. So, das ist unser Schiff. Also, einer sitzt im Cockpit jeweils einer an der Kanone. Die Munition müsste er sich selber holen. Gucken, wie machen wir das jetzt? Oh, Betten. Oh. Machen wir jetzt grün. Munition. die gar nicht bedienen nur versorgen ja genau nicht wenn wir einmal umstellen müssen Batterie versorgen Bergbaulaser. nee, dann nehmen wir andere für. Projektilwaffen. Oh, auch bei allen Einzelt einstellen, okay. Bedienen. die nicht. Minenteil versorgen. Da weiß ich jetzt leider nicht was das im einzelnen heißt ob das auch zu bedienen steht bedienen steht dann lassen wir das ruhig mal an munition versorgen bedienen batterie versorgen ja batterie bedienen nicht munition versorgen ja Ja, Feuerlöscher ist ganz oben, das ist gut. Was ist das hier? Ja, Cockpit. Nein. Aber die Batterie versorgen Kontrollraum nicht. Brücke. Also okay, das scheinen. Ah, das ist bestimmt Upgrade dann so also ein kleines Cockpit und dann ein größer, dann ist es wohl eine Brücke. So Batterie versorgen, Überraum versorgen, Batterie, Batterie. Ah, sehr viel, was man am Anfang erst einmalig einstellen muss. Aber in Ruhe durchgehen, dass man keine Fehler macht. So. Die Ihnen wieder nicht. Und versorgen. Das kann ja auch so bleiben. Nein. Batterie versorgen. Gut, die machen wir jetzt einfach nur immer. Hey, warte. Ja doch, das können sich die Arbeiter ja auch holen. Hey, warte. Ja, das können wir ja auch dann Fabriken, dass sie die beliefern. Könnten wir ja machen. Dann müssen wir mal gucken, wie viel Platz wir in dem Schiff haben. Ein bisschen Startgeld haben wir ja. Dann werden wir die ersten... Batterie ja Mission machen ah okay was meint er jetzt hier mit wenn dann die Lager von denen auch gefüllt und transportiert ja, das können wir ja mal weglassen so, Traktorermitter bedienen nicht, besorgen ja. Sensor, okay. Dann nehmen wir den wohl Versorgung. Versorgung. Und grün. Das hier noch? Gut. Also man kann nicht auf OK klicken, dann wohl einfach so. Oh. So also jetzt. Ja, ist noch ein gutes Stück entfernt. Also auch ein zwei dafür. Und den. Dann können ja die beiden. Wie geht das jetzt? Befehligen. Ah. So. Okay, so geht das auch nicht. Ah, rechts. Okay. So. ein Bisschen ärgerlich. Jetzt. Da sind nur zwei drin. Da sind mehr drin, als wir brauchen. Wie viel passen denn da rein? Zwei. Sechs. Könnten ja eventuell. Ups. Ja, das war jetzt ja sehr intelligent. Aber geil, ich kann es nicht abreißen. Okay, kann ich's drehen? Nö, was habe ich denn jetzt für ein Mist gebaut? So. Können wir jetzt eine Tür noch da bauen? Das geht ja natürlich wieder nicht. Könnten wir das jetzt löschen? Ah, das geht, okay. Ja. Also müssen wir das bestimmt drehen. So rum. Eventuell. Eine Tür ist drin, so wie das aussieht. Ja, eine Tür. Da ist eine Tür, denke ich mal. Ja. So. Können wir doch für die Seite und dann machen wir die für die Seite. Also so. So. So? Wie kriege ich die jetzt da rein? Okay. Hm, dafür ist erstmal schon noch kurz verwirrend. Also. Da sind zwei drin und da sind drei nicht Beschäftigte. Ja, mal gar nicht. Doch, warte mal, die kommen doch darüber, oder nicht? Dadurch, dadurch und dann dadurch. Müsste du musst doch gehen. Dann haben die nichts zu tun, weil wir gerade nicht fliegen. Feuerlöscher. Oh, ja, oh, den sollten sie natürlich auch machen. Ja. Schießen wir dann am besten drauf? Denk mal da. Also unser Schiff sieht noch halbwegs heil aus. Okay. Wenn wir uns da einmal hinbewegen. Und direkt mal gucken. okay. Hm, okay. Können Sie ja direkt erstmal einsammeln. Ah, Okay. Sollte man natürlich ein bisschen beschleunigen. Was hat der davor? Wo will der hin? Also ich habe gehört, man kann die Umschwebenden auch einsammeln irgendwie. Wie geht das? Schiffsname, Information, verlassen, Anzeige, Unbereich. Ja, gut, das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Gut, das ist ein Freund. Wo ist jetzt ein Signal? Kopfgeld. Und werden wir das jetzt als erstes mal machen? Das ja, eins der beiden sein. Reinigen wir mal. Ah, okay, wir fliegen fast seitwärts. mal repariert Aber angeblich können wir noch zwei personen fliegen noch mal zur station wir werden wir mal gucken ob wir uns die zwei personen vielleicht noch leisten können für die An äh, für den anderen raum wie wir sehen nur der eine ist ja besetzt jetzt, brauchen wir für die anderen Triebwerke unbedingt Personal, sonst dauert das hier ganz schön lange. Gucken da das Schiff ja sagt, wir können noch empfohlen, in 10 und freie Betten haben wir ja auch noch. Gucken wir mal. Weil ja, das geht. Ah, die sind jetzt... Alle rot. Warum das denn? Ja. Hm. Modus. Ah. Ah. Okay. Wenn wir hier sind, können wir sie so den Räumen zuweisen. Wenn wir das ausmachen, können wir sie so den Quartieren zuweisen. Okay. Sind da immer noch drei überflüssig. Warte mal, machen wir ganz anders. Das wird beides rot. Das wird grün. Das müsste doch jetzt dann funktionieren, oder nicht? Ach, jetzt habe ich die Räume falsch zugewiesen. Oh, nee. Wo kann man denn... Ah, alle Gruppenbefehle. Okay. Yeah. Was, warum drehen wir uns? So... Oh. So hm. das müsste jetzt auch funktioniert haben oder nicht? einer drinnen. Da auch. Der ist jetzt noch zur Zeit über. Und die müssten alles bedienen. Man, nicht da eine Tür hinsetzen? Man, nicht. Okay. Schade. Okay, dann werden wir uns jetzt zur Kopfgeldmission begeben. So. Gucken, wo der rumschwört. Ja, ja, ja. Warte, oh, das wollen wir uns angucken. Kann er da drauf schießen? Ah ne. Wie geht das denn jetzt schon wieder? Ah. Okay. Oh, wir haben Triebwerk verloren. das ist kaputt. Er kann aber weit schießen. Hm. Okay, im Kampf geht das nicht. keine Munition. Was ist denn? Bis jetzt aber... Warum haben wir keine Munition? Ah, ich kann mir das auch nicht angucken. Okay. Nee, Munition ist alle. Okay, okay, okay, okay. Wo war... Da. Sofort dahin. das. Ja, hm. Das wird wohl eher nix. Hm. Dann müssen wir mal... Oh, scheiße. Hm. Vielleicht das? so Ding herausfinden, welche Taste für schnell speichern ist. Ja. So. Wir sind da. Schnell speichern, schnell speichern, schnell speichern. Allgemein, Spielschiff-Editor, Teile, management Steuerungsgruppen, vielleicht Schussgruppen? Ne. Ja, äh mein klick, abbrechen, bestätigen, Vollbild, im neu starten, simulieren, Ne. Steuerung, Vorwärts, Schelle, Werkzeuge, Hm, Vorsprung. Ah, schnelle Sprecher Steuerung S okay, ah, okay. so wie viel Munition haben wir nicht viele dann müssen wir jetzt gucken das war nur ein der beiden es waren ja eben recht viele uns erstmal hierhin bewegen. So, es sieht so aus, als würde der näher kommen. Mal ein bisschen runtergehen. Hier vielleicht hingehen. Ja, der kommt näher. Können wir uns mal angucken. Noch haben wir ja Munition. Oh Gott. Ich glaube, der andere kommt auch. Ja, dann werden wir uns jetzt zurückziehen. Oh Gott, das wird ja schon wieder nichts. Super drauf gegangen. Kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Dann müssen wir uns erstmal Munition kaufen. Und gucken, dass das Lager groß genug ist. Das war auch... Genug Munition mit uns führen können. Also... Wir könnten ja erstmal das, was wir eben gesammelt haben... Verkaufen. So, vier Stück. Ne, Hyperraum werden wir jetzt noch nicht brauchen. Wenn wir uns ja noch in dem Gebiet aufhalten. Munition brauchen wir allerdings. Okay, wir haben nur Platz für 152. Mal das und das erstmal verkaufen. Prozessoren und das Uran, das behalten wir wohl erstmal. Wollte ich. Ja, den brauchen wir, wenn wir. Na, das lassen wir mal. Müssen wir gleich mal nachgucken. Wegen dem Uran da. Also, wir haben einen Reaktor. Also, eine Lagerstelle. Zeit, weil das Schiff noch zu klein ist. das blöde Lager aus Versorgungskette. Na, was macht denn das jetzt hier? Ressourcen verschieben. Ja, nee. Das dahin. Das dahin. Prozessor kommt da das Uran auch hier unten hin. Also Sachen verschieben geht schon mal. Okay, aber hier ist doch noch Platz für Munition. Mal gucken. Ja, da noch Platz für Munition. Die ist doch jetzt. Ja, jetzt haben wir vorne Munition. So. Ah, muss man die La den Lagern sagen, wo das hin soll? Ricken, Reaktoren und Lagerräume mit Schiffssystemen. also wenn wir das werden die beiden immer Munition an die liefern oder? und das ja also denke ich jetzt mal genug Munition müssten wir jetzt für den Kampf haben wenn wir noch mal gucken wo das war das war ja hier unten war das. Unbekanntes Signal. Und wenn wir uns da jetzt wieder hinbewegen in der Hoffnung, dass diesmal besser läuft, da wir jetzt mehr Munition haben. So. Wir bewegen uns mal hierhin Und greifen den da an. Also immerhin schießen wir jetzt. Das ist ja schon mal gut. Nein, lieber erst auf die Kanone schießen. ist ein bisschen nervig, dass das zwei sind, muss ich ja sagen. Der ist hinüber. Also noch können wir schießen. Wir bewegen uns ganz schön weit. Bleibt denn der die ganze Zeit auf Abstand? Jetzt haben wir keine Soldaten. Aber oh, ist nicht wahr. Ja, dann müssen wir uns jetzt zurückziehen. Da ist ja noch einer. Ist ja noch größer. Oh, kein... Ach, falschen Spielstand geladen. Oh. Ach nö. So, Lager. Die sollen die versorgen, das soll das versorgen. Ja. Okay. Bisschen holprig der Anfang. Also alles verhökern. Weil wir brauchen gerade Munition. So. So, macht mal. Okay. So. Munition kaufen. Einmal anliefern. Okay. Also. Wir haben jetzt aber auch nur Piratenmissionen angenommen. Kopfgeld, Kopfgeld. Erkunde. Unbekannte Signale. Und super, das hätten wir ja vielleicht vorher sehen sollen. Welte Kohlenstoff. Lieferung. Missionskonflikte. Wartenjäger. Ah, okay. Einfach irgendwen angreifen. Okay. So. Das ist jetzt die Frage. Also da scheint noch ein bisschen schwierig zu sein. Wir haben aber auch nichts an Geld zum Umbauen gerade. Wir könnten uns hier zum Rand gehen begeben und was abbauen um das zu verkaufen ich weiß leider nicht wie ich sachen verschiebe bauplanmodus kann ich das jetzt gefahrlos verschieben also das ist die luftschleuse Ach, das geht gar nicht wegen dem triebwerk da Ah, okay. So. Beides mal ein nach außen setzen. Das ist eine Panzer. Ah, doch, die kann ich versetzen. Was ist das? Ein Korridor. Könnten wir mal kurz dahin? Den für diese Seite da hinsetzen. Ne. Den so. für diese Seite dahin. Dann kann hier noch ein Lager hin. Lager, Lager, Lager. Ja, das ist Munition. Lager. So. Mehr Crew wäre auch gut, ne? Okay. Das Lager verschieben wir jetzt mal noch da. Jetzt Betten. Brauchen wir noch ein großes. Okay, das geht nicht wegen den Türen. Das so rum, wenn da eine Tür hinkommt. Da geht keine Tür rein, oder was? Jetzt eine Tür rein? nee wir das so hinsetzen? Hm. Nur da eine Tür. Aber wir können da eine hinsetzen. Ne, wir machen den Raum noch einen rüber. Eine Panzerplatte dran, da auch. Haben wir die jetzt, ja? Strom. Turbinen. Verteidigung. Und wir so ein. Nicht so aus, ne? Verteidigungssystem. Also das braucht Strom. So. Also noch ist es rechts unten grün, das heißt noch können wir es bauen. Also. Warum sind hier eigentlich nur zwei... so Dreiecke. Ja. Oh, ist das Teil verschwunden oder was? Ah, die gelten als Ganzes. Okay. Machen wir das so. So. Okay. Also, ich habe auch gehört, dass man die versetzt machen soll. Also, es geht ja dann mit den Großen, aber. Die ja, noch sehr am Anfang, also. Da eine hin. Das ist fraglich machen wir jetzt hinter die Lagerräume. Wäre schon besser, ne? So alles einen noch weiter nach außen. Dann nehmen wir eine zwei große. Also, über Eck setzen geht jetzt ja eh noch nicht. Wir können ja trotzdem so machen. So, das wieder einen nach außen. Da und da eine Platte. Eine Luftschleuse. Ein Feuerlöschen. Wäre wohl gut. Zweite Luftschleuse zu haben. Wo finden wir die denn? Ah. Sieht falsch rum aus. So. Also wir können es immer noch bauen. Auch oh, gut. So lang ist der Weg nicht, dass sich ein Laufband lohnt. Ah, auf der Seite befindet sich keine Tür. Da so. war automatisch eine. Zu den Triebwerken. Und da oben hin kommt man auch. Hier ist Panzerung vor. Da auch. Also hier müssen wir noch kurz. Und dann müssen wir gucken, ob wir den Kampf dann schaffen. So, wo waren die jetzt? Ah, da. So. kurz dahin setzen, das kurz dahin. So. Warte mal, hier ist ja gar nichts. Eins. Hier auch nicht. Ah, okay. Hab ich gesehen. Ja, war ein Triebwerk. Er ist jetzt noch viel zu teuer, denke ich mal. So, das jetzt darüber. Wie lösche ich das jetzt wieder? So. Okay. Dann kommt das dahin. So. Das sollte doch jetzt dann schon ein bisschen besser funktionieren, wenn wir uns jetzt noch Munition holen. Obwohl, das bräuchte man eigentlich nicht. Wir müssen nur zusehen, dass die beiden... Meter ist noch gelb. Versorgt werden, das heißt, wir müssen den Raum genau. Können wir das einmal so machen? Nein, so. So. da die machen die rechte Seite so die machen dann diese Seite das ist aber falsch da muss ja gar nichts hingeliefert werden oder? So. die hier auch oh, ja die habe ich versetzt ich weiß gar nicht muss da ein Kanonier rein wir hätten ja das sind ja zwei Betten also könnten wir so machen und der da und Oh, oh. hab's Cockpit vergessen. So müsste das doch jetzt aber funktionieren. Munition. Wir haben ja gerade gelernt, wir können das umpacken. Warte, wie ging das? Versorgungskette außen verschieben dann erstmal dahin das kommt da geht nicht okay so jetzt kann das dahin okay warum ist da keiner noch fliegen wir hin ja nee halt mal an stand eben einer ist im All warum ist denn einer im All Vor allem, wo ist er Oh, da. Kommt der da rein. Oh, Lass ihn rein. Oh, okay. Zwei. Oh. Jetzt haben wir zu wenig Kuh, ne? Oh, nee. Deshalb funktioniert das nicht. Gut, dann werden wir uns jetzt in dieser Folge noch einmal kurz co organisieren, wenn wir dafür genug Geld haben. Fünf Fett nur. Cool, jetzt sind wir aber auch pleite, du. hat da schon wieder die falsche Farbe. Okay, das ist, die sind rot. Aber es ist einer im Cockpit und jeweils einer in einer Kanone. Dann könnt ihr ja das jetzt versorgen alles wie sie das sollen. So, also wir haben schon ein paar Mal sind wir schon gestorben, <lacht> aber gut das ist der Anfang. Das ist alles noch ein bisschen schwieriger. Wir haben jetzt ein bisschen umgebaut, haben auch ein klein wenig mehr Crew. Einer fehlt noch, aber gut, sind halt Pleite. Scheinbar müssen wir auch... Ja, okay. Wenn wir unter den Strich kommen, dann brauchen wir erst Energie. Also noch geht's. War die Umbaumaßnahmen nicht so schlimm. Es scheint nicht nur Energie zu brauchen. Und man nur Punkte brauche ein. Aber gut, die werden ja versorgt. Dann... Wir machen das lieber von brauchen die ja nur energie automatisches verteidigungssystem ja dann wird das ja so funktionieren gut haben etwas umgebaut haben piraten schon probiert leider lief das ja nicht so gut hm, aber deshalb haben wir ja jetzt umgebaut und werden wir in der nächsten folge gucken ob wir die mission hinbekommen damit wir ein bisschen Ruhm kriegen, weil die ersten beiden geben noch bis 40 Ruhm. Die glaube ich auch noch. Piraten, ja. Müssen wir mal schauen dann, dass wir den Ruhm hochmachen. Wir werden wahrscheinlich dann erstmal Piraten, bei denen wir waren. Ja, das war da. Probieren zu töten ob das jetzt so alles funktioniert, wie es soll. Weil während wir den einen bekämpft haben, wurden wir ja leider mal von hinten beschossen. Also ich hoffe, durch eine Reihe Panzerungen, dass die Crew am Leben bleibt und, und dass wir lang genug schaffen, damit wir die Mission auch hinbekommen. Dann müssen wir mal sehen, wie viele Missionen wir nächstes Mal schaffen. Ich hoffe, hat euch auch etwas gefallen. Ist ja halt noch holprig, da es der Anfang ist. Müssen wir mal gucken, wie gut wir vorankommen und das Schiff ausbauen können mit der Zeit. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne abonnieren oder liken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.